Engagement hat viele Gesichter, zum Beispiel beim Freiwilligendienst des DRK. Du bist groß, klein, dick, dünn? Du bist blond, rot oder braun? Bist Hipster, Geek oder Öko? Ganz egal! Du bist einer von 11 Millionen Baden-Württembergern und deshalb passt genau du zu uns. Während deinem Freiwilligendienst beim Deutschen Roten Kreuz engagierst du dich für andere und leistest einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. Wir brauchen dich, zum Beispiel bei Essen auf Rädern, dem Hausnotruf oder in der Kinderbetreuung. Natürlich gibt's auch ein Taschengeld, Kindergeld, 25 Bildungstage, nützliche Zertifikate für deine berufliche Laufbahn und noch vieles mehr. Also, zeig uns dein Gesicht und melde dich jetzt bei deinem DRK-Kreisverband.